Ein ganz herzliches Willkommen zu meinem Vortrag. Entdecke dein wahres Potenzial. Mehr Freiheit, Erfolg und Lebensqualität durch Coaching, durch mein Coaching. Ich helfe dir dabei, aus dem Hamsterrad von Druck, Stress und Unzufriedenheit herauszukommen. Dass du den Weg findest, der genau zu dir passt. Dass du dein Leben selbst steuern kannst. Mein Name ist Michael Fritz notstirft Und was macht mich denn aus? Ich bin inzwischen über 45 Jahre verheiratet. Wir haben zwei erwachsene Kinder und vier Enkelkinder. Vor langer Zeit habe ich mal Maschinenbau studiert, bin Diplomensch Maschinenbau. Doch ich habe bald erkannt, der Mensch interessiert mich viel mehr als die Maschine. Ich habe über 30 Jahre Erfahrung in Führung in verschiedenen Organisationen und Firmen. Am Ende dieser Phase habe ich mich dann entschieden, das zu machen, wofür ich wirklich brenne. Anderen Menschen dabei zu helfen und ihnen, sie dabei zu unterstützen, den Weg zu finden, mit dem sie ihr Leben gut gestalten können. Ich habe eine Coaching-Ausbildung nach den Regeln des Deutschen Bundesverbandes für Coaching gemacht. Die dauerte ein Jahr. Bereits vorher hatte ich als Angestellter begonnen, eine Ausbildung zum Veränderungsexperte nach Chairman Contact zu machen. Das ist ein Programm, das kommt aus den USA. Und dort habe ich gelernt, wie man wertschätzend mit Menschen umgeht, mit Gruppen umgeht und wie man, mit Menschengruppen, auch mit großen Gruppen Veränderungsprozesse so gestaltet, dass diese konfliktarm und gut gestaltet werden und wir die Menschen mitnehmen können. Deswegen habe ich einen sehr großen Bestand, Werkzeugkasten an Methoden. Methoden aus dem Coaching, aus dem Projektmanagement, auch dem agilen Projektmanagement, also zum Beispiel Design Thinking und Scrum. Methoden zur Innovation oder Kreativität. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich Menschen dazu bringen kann, dass sie ihre eigene Kreativität, die sie wirklich auch haben, die sie als Kind noch hatten, wenn sie die wiederentdecken und nutzen können. Und natürlich das Thema Veränderungen. Methoden aus der Organisationsentwicklung und aus dem Bereich der Konfliktlösung. Auch Thema Konfliktlösung habe ich vieles bei Genuine Contact gelernt. Nun zum eigentlichen Thema, zum Coaching. Wichtig für mich als Vorbemerkung ist, ich nehme einen Coaching-Auftrag nur dann und schließe ihn nur dann und wirklich nur dann ab, wenn du der Meinung bist, du kannst ein Vertrauensverhältnis mit mir aufbauen und ich kann dir weiterhelfen. Und wenn ich überzeugt bin, mit meinen Methoden und Ansätzen kann ich dir helfen und das werden wir im Erstgespräch Bereits feststellen. So aus diesen Erfahrungen habe ich einen neuen Stufen-Masterplan entwickelt. Diese neun Stufen finden fast immer statt, nicht immer, aber meistens. Aber jedes Coaching ist so einzigartig wie der Mensch, der dahinter steht. Es gibt kein Schema F. Wir beginnen immer mit der Ist-Situation. Wo stehst du? Wie fühlst du dich? Warum wolltest du denn ein Coaching? Dann deine Ziele. Was sind deine Ziele? Welche sind deine Werte? Für mich ist dieser dritte Schritt ganz, ganz zentral. Warum? Später. Dann arbeiten wir deine Stärken heraus. Wir arbeiten heraus, was könnte denn dein Wunschunternehmen sein, wenn du dich verändern möchtest? Was möchtest du an dem Unternehmen, in dem du bist, ändern? Oder wie könnte dein Unternehmen ausschauen, mit dem du deine Selbstständigkeit wirklich wahrmachen kannst? Im sechsten Schritt geht es dann darum, du als Problemlöser, welche Probleme kannst du denn für das zukünftige Unternehmen, auch für das jetzige Unternehmen oder für dein eigenes Unternehmen, welche Probleme kannst du dort lösen? Und daraus erarbeitest du deinen USP, dein Alleinstellungsmerkmal. Im achten Schritt Festigen wir das und sorgen dafür, dass du das unternimmst, damit du zum Experten wirst und als solche erkannt wirst. Und im neunten Schritt geht es um die Umsetzung, den Maßnahmenplan. Nun etwas detaillierter zu den einzelnen Schritten. Da stehe ich heute. Hier will ich wissen, wo bist du heute? Vor allen Dingen auch, wie fühlst du dich? Wie fühlt sich deine jetzige Situation an? Warum wolltest du ein Coaching? Was tut dir heute weh? Wo hast du Schmerzen? Was sind denn die Bremsen, die verhindern, dass du aus diesem Hamsterrad von Druck, Stress, Unzufriedenheit herauskommst? Denn dieses Hamsterrad, das wirkt sich auf alle deine Bereiche aus. Und ich will von dir dann auch wissen, was ist denn heute in deinem Leben positiv? Natürlich auch im privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld. Da gibt es auch positive Dinge, nicht nur das Negative. Mir ist wichtig, dass wir mehr an dem Positiven arbeiten, denn das führt dazu, dass du erkennst, was du wirklich an Werten zu bieten hast, was deine Schätze sind. Und damit, je positiver du denkst, je mehr positive Gedanken du in deinem Kopf hast, und so positiver wird deine Grundeinstellung, umso leichter wird es sein, Dinge zu verändern, um eine positive Grundhaltung zu haben und zu bekommen. Im zweiten Schritt, was sind deine Ziele? Ich erkläre dir oder zeige dir auch, wie man Ziele definiert, aber hier geht es wirklich, deine eigenen Ziele herauszufinden. Was willst du denn im Leben erreichen? Wofür brennst du? Da kann es dir passieren wie bei einer Klientin, die einen sehr rational geprägten Job hatte und damit nicht mehr zufrieden war. Sie war selbstständig, aber letztendlich war sie unzufrieden. Im Raum des Coachings haben wir herausgefunden, dass sie eine Leidenschaft für eine besondere Art von Fotografie hat. Und gemeinsam hat sie dann Ziele oder für sich erarbeitet, wo möchte sie denn diese Fotografie in ihr Leben einbauen. Und heute ist sie so weit, dass sie ihren rationalen Job weiterhin hat. Sie hat viel mehr Begeisterung dafür, hat viele mehr Aufträge und sie hat sich durch die Fotografie ein zweites Standbein geschaffen. Das ist der Ausgleich und gleichzeitig auch ein Zusatzeinkommen. Wir betrachten dabei acht Bereiche von Ziel Und mir ist wichtig, dass ich den gesamten Menschen betrachte. Das heißt, dich als Mensch und dein gesamtes Umfeld. Auch jeder von uns ist in Beziehung mit dem anderen. Und vieles beginnt hier oben. Die Gedanken, die wir haben, das ist das, was sich in der Realität manifestieren kann oder wird. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das gesamtheitlich betrachten. Dabei gehe ich so vor, dass wir schauen, wo stehst du, wo willst du hin und warum kannst du oder wie werden wir diese Lücke schließen. Im dritten Schritt geht es um deine Werte. Und die Werte, das ist für mich ganz zentral. Hier geht es darum, was in deinem Leben ist dir wirklich, wirklich wichtig Du bekommst von mir eine Liste von Werten und am Ende wirst du drei Werte heraussuchen für dich, die am entscheidendsten sind und der allerwichtigste Wert. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dieser Wert ist nicht verhandelbar. Wenn du zulässt, dass dieser Wert unterdrückt wird, dass du ihn nicht ausleben kannst, dann fühlst du dich nicht wohl und im Endeffekt, wenn du das zu lange machst, wirst du krank. So entsteht Burnout. Im vierten Schritt geht es um deine Stärken. Wo bist du denn stark? Was willst du wirklich? Welche Stärken hast du auch? Welche Stärken willst du denn bekommen? Und wovon bist du überzeugt, dass du es das hinbekommst? Zwar noch nicht kannst, aber du kriegst es hin. Wenn du davon überzeugt bist, dann musst du diesen Weg auch gehen. Und hier ist auch mein Appell. Lass dir nie von anderen erzählen, was deine Stärken sind. Die können das sagen, aber entscheiden, was deine Stärken ist, das tut nur einer und das bist du oder nur eine und das bist du. Denn du musst deine Stärken leben, du musst dafür brennen. Ein Beispiel eben ist, sehr oft denken wir gar nicht daran, wir befassen uns ja auch gar nicht damit. Ich war verantwortlich für... Viele Leute und die hatten eine sehr technische Tätigkeit und in den Gesprächen, die ich regelmäßig mit diesen Menschen geführt habe, habe ich festgestellt, eigentlich entwickeln die sich gar nicht weiter. Die sind zwar gut in dem, was sie tun, aber das so, läuft so vor sich hin. Und dann mit den guten Leuten, wo ich der Meinung war, die haben Potenzial, habe ich mich detaillierter unterhalten und sie angeregt darüber nachzudenken, was denn ihre Stärken sind. Ich habe meine Erkenntnisse, was ich festgestellt habe, im täglichen Umgang mit Ihnen auch gesagt. Und das Ergebnis war, es sind dann Menschen aus der Planung in die Entwicklung gegangen, andere in den Vertrieb. Und es sind heute noch Vertriebsleiter, Entwicklungsleiter und fühlen sich in dem, was sie tun, einfach wohl. Sie haben sich als Mensch weiterentwickelt und haben so auch Karriere gemacht. Im fünften Schritt geht es darum, unseren Wunsch, Arbeitgeber, unseren Wunsch, Kunden zu definieren. Hier geht es mir darum, festzustellen, was brauchst du denn, damit du dich wohlfühlst? Welche Unternehmenskultur muss dort herrschen, damit du dich wohlfühlst? Und dann, denn wenn Menschen sich wohlfühlen, dann bringst du gute Leistung. Wusstest du, dass Unternehmen, die so führen, in denen die Menschen wirklich auch als Mensch wahrgenommen werden im Durchschnitt, einen Ertrag haben, der um 30 bis 40 Prozent höher ist als der Wettbewerber? Mindestens. Also es lohnt sich wirklich für beide Seiten. Und hier kann als Ergebnis in diesem Schritt auch eine Lebenslandkarte herauskommen. Hier definieren wir oder halten fest deine Werte, deine Ziele und du siehst dann, okay, das ist alles für mich wichtig. Wir können die auch so gestalten, dass es einen Weg zu einem Ziel hin geht. Und eine Klientin, die hatte das in ihrem Büro dann hängen und hat Post-its festgemacht an den einzelnen Punkten mit Terminen. Und je weniger Zettel dann da waren, da wusste sie, umso eher ist sie an ihrem Ziel angelangt. Das war jeden Tag, wenn sie in ihr Büro kam, eine Motivation, wirklich dran zu bleiben. Dann, du kennst deine Stärken, du weißt, was du gerne machst, deine Werte. Und dann kannst du auch herausarbeiten, was kann ich denn dem zukünftigen Arbeitgeber bieten? Welche Dienstleistung, welchen Service oder was kann ich denn besonders gut und kann das als Selbstständiger anbieten? Und damit das eines der brennendsten Probleme, das diese haben, für die lösen. Und das, dann wirst du sicherlich genommen oder hast eine Chance auf einen Auftrag. Im siebten schritt geht es um dein alleinstellungsmerkmal deinen usp das heißt hier arbeiten wir heraus wo du ganz besonders bist was dich als mensch auch als arbeitnehmer oder als arbeitgeber was dich als mensch mit deinen fähigkeiten ausmacht deine einzigartigkeit und mein appell an dich sei dir bewusst dass du einzigartig bist Versuche nicht, so, werden, so zu werden wie die anderen. Denn von den anderen gibt es, glaube ich, inzwischen fast 8 Milliarden. Aber du, du bist einzigartig. Und du hast Werte, du bist wertvoll. Und du wirst dir im Rahmen des Coachings bewusst, was du alles geleistet hast, wo du Werte hast, wo du wertvoll bist, für andere Menschen wertvoll bist und anderen Menschen wirklich etwas geben kannst. Dein eigener USP, das ist der Hebel für deinen Erfolg auf dem Weg zu mehr Fülle, Erfolg und einer sehr hohen Lebensqualität. Im nächsten Schritt geht es darum, das zu manifestieren, zu befestigen, damit du als Experte bekannt wirst. Dass du als Experte erkannt wirst, das bedeutet, sobald eine neue Herausforderung entsteht in dem Umfeld, wo du arbeitest, dann werden die Menschen zu dir kommen. Du bist immer vorne mit dabei und die Chance, eben Aufträge zu bekommen oder eben, dass du Projekte auf dein, in deinem neuen Arbeitsplatz bekommst. Und jeder oder jede kann Expertin werden. Ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Ich hatte dir gesagt, ich habe in Contact diese Ausbildung gemacht und gelernt, wie man Veränderungen auch in großen Gruppen in Unternehmen einbringt. Ich bekam dann die Möglichkeit, an zwei Tagen einen sogenannten Open Space zu machen. Von den 750 Mitarbeitern, die es damals gab, haben an dem Wochenende 150 Menschen mitgearbeitet. Ziel war, die zukünftige Strategie und die Unternehmenskultur dieses Unternehmens zu verbessern, neu zu gestalten. Dort haben wir unheimlich viel gelernt. Und es sind nachher ungefähr 80 Maßnahmen herausgekommen, die im Laufe der Zeit umgesetzt worden sind. Die Strategie, die dort erarbeitet worden ist, war die Basis für den Erfolg, des das Unternehmen heute noch hat. Und dieses Unternehmen ist eines der ganz, ganz wenigen in Deutschland, die es in dieser Branche überhaupt noch gibt. Das heißt, damals, vor über 15 Jahren, haben wir den Grundstein für deren Erfolg von heute gelegt. Und auch so ein Experte kannst du sein. Im letzten Schritt geht es um den Maßnahmenplan. Hier setzen wir um. Das heißt, wir überlegen, da bist du, da willst du hin und was sind die nächsten Schritte. Das kann zum Beispiel sein, dass wir uns deine drei wichtigsten Werte nehmen und schauen, wie können wir das denn in dein tägliches Leben integrieren. Das kann sein, dass du die Ziele definierst zur Selbstständigkeit und wir gucken, welche einzelnen Schritte gibt es. Und ich unterstütze dich dabei, dass du diese Schritte erstmal findest und vor allen Dingen auch, dass du die realisierbar oder realistisch terminierst. Denn nach meiner Erfahrung aus dem Projektmanagement, mache mindestens den Faktor 1,5 zu den Zeitplänen, die du dachtest und dann kommt es ungefähr hin. Ich gebe dir dann genügend Werkzeuge und Ideen mit, damit du eben die Dinge, die du vorhast, auch wirklich umsetzen kannst, regelmäßig umsetzen kannst und dass daraus auch Routinen für dich entstehen. Routinen zu mehr Selbstzufriedenheit, Selbstbewusstsein und Erfolg und Fülle. Dieser Vortrag entstand auch für die Messe Kamm. Das ist eine messer die im Metaverse stattgefunden hat. Und dieses Sonderangebot biete ich auch dir an. In drei Coaching-Sitzungen beginnen wir den Weg für dich aus dem Hamsterrad heraus und du bekommst da einen klaren Kompass für deine Zukunft. Wenn du deinen Platz reservierst, dann weißt du ja, Voraussetzung ist für eine Auftragsannahme, dass wir gemeinsam zur Entscheidung kommen, es bringt dich weiter. Ich muss wissen, dass ich dir helfen kann, dass ich dich gut begleiten kann und dass wir ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis aufbauen können. Und dann kannst du eben hier 50% sparen und zahlst nur 296 Euro für die drei Coaching-Sitzungen. Inklusive vor Erstgespräch, das kostenlos ist, inklusive Vorbereitung und Nachbereitung und auch Dokumentation. Dieses Angebot findest du unter kam, also wie das Englische geschrieben, kam oder kam. michael-fred.de. Und hier hast du noch einige. Kontaktdaten, die kannst du dir abschreiben oder herunterladen. Du findest mich in Facebook, du findest mich in Instagram, in TikTok, aber eben auch in YouTube und LinkedIn. So, jetzt freue ich mich, wenn du dieses Angebot annimmst. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles, alles Gute. Nimm das Steuer deines Lebens in die Hand. Und Coaching, egal bei wem, ist für dich eine Chance. Aber ich freue mich, wenn du bei mir bist dich meldest und ich wünsche dir bis dahin viel Erfolg. Dein Michael Fred